Ja, fast guten Morgen, liebe Leute. Jetzt ist es äh, ja halb zwölf nachts sehr interessant und vor allem bemerkenswert. Erinnert euch an diese Sendung, schaut äh, die extra an und freut euch, äh, denn man rudert offiziell zurück. Ja, jetzt kommt's. jetzt hat mir Moni Maus aus Krefeld geschrieben: Erster Erfolg. Sendung: Ihre Meinung vom 8.10.2020. WDR bitte ansehen. Hier der Link. Ich äh, gebe euch den Link dazu. Diese Sendung, um die geht es. Da die vom WDR ist, wird die auch nicht so schnell wieder von YouTube runtergenommen werden können. Jetzt guckt euch mal an. Der WDR hat oh, oh, fast 600.000 Abonnenten. Das heißt, die Leute gucken das. Das ist gut. Das ist wichtig. Und deswegen habe ich das Video auch so genannt. Ne? Ihre Meinung lockern oder verschärfen Corona-Regeln. Also es geht um diese Sendung. Ich weise euch kurz darauf hin. Wie gesagt, also... Den Link dazu, den gebe ich hier unten an und wie man mit dem Handy dahin kommt, um sich die Sendung anzusehen, die geht übrigens anderthalb Stunden, also das ist schon wirklich bemerkenswert. Ich habe mal kurz reingeschaut, Donnerwetter, irgendwas passiert hier. Ich weiß nicht, was es ist. Also, wer mit dem Handy nicht weiß, wie man in die Videobeschreibung kommt und davon gibt es immer wieder neue, die hier in den Kanal mit reinkommen, hier ist eine kurze Anleitung und hier kommt ein Kommentarvideo. Da kann man dann kommentieren was man, nachdem man die Sendung gesehen hat, sich alles so noch dazu äh, denkt und was man dazu äußern möchte. Ich wünsche euch eine gute Nacht und pff, also ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ich freue mich natürlich, aber <lacht> andererseits sage ich mir, irgendetwas stimmt hier nicht. Denn nichts ist zufällig in der Politik. Na dann, also beste Wünsche, bis zum nächsten Video. Macht was, macht's gut. Ne? Bis dann. Tschüss, tschüss.